Auf, so lange ihr na komm, das hätte ich euch geraten, Gold, die Pätsstiefel brauche ich nicht, ein Pfeile nehme ich, oh ein Drache, was zum Henker, äh, ich werde mal, darauf war ich jetzt nicht vorbereitet, äh, den Waffen, die was wussten, äh, wie, was, wo, wann, wann, wann, wann, kommt mir der auf einmal her? Ich habe doch keinen Trink dabei. Wie soll ich den denn jetzt kriegen? Ich bin direkt offen ja. hier. Oh. Noch lebe ich. Oh, nicht mehr lange. Dein Haus. Irgendwie ein Ding. Oh, Kacke. Okay. Jo. Fernbogen sind da die besten Waffen. Noch lebe ich. Die Nietbox ist gut. Okay, okay. Der ist bald runter. Nein, dann nicht direkt auf mir. So wird das nichts. Oh, Kacke. Hat mich jetzt die von der Seite angegriffen? Oh, nee. so eine so eine gegner von der seite auch die ich doch nicht war wir hatten ihn fast jetzt hier bei den stellen natürlich wir sind auch mit der quest ich hätte mal verspeichern sollen Äh, so weit sind wir noch, verdammt. Das ist doch nicht. Ich muss auch noch einmal von vorn... Nächstes Mal speichere ich direkt davor. mal schnell speichern werden ja. das ist wäre eine kluge sache schnell speichern vor einem drachenkampf nein tut mir leid nichts wo sind die stelle war nicht anderes. Ja, toll. Hin und zurück. Wissen wir ja jetzt, müssen wir es nicht nochmal durchlesen. Äh, lesen müssen wir es trotzdem, damit wir die Quest aktualisieren. Und wir müssen es nicht mehr durchlesen. So, da müssen wir jetzt hin. Ich mache mal jetzt schon die Brühe ausgerüstet. speicher dann mal, soweit wir da sind. Ich denke mal, der Drache wird komplett geheilt sein. Dem habe ich mal so gar nicht gerechnet. Ach, das wird nichts mehr. Ein bisschen jagen. Fälle nicht verschenken. Ja, Vielleicht ziehen wir den Drachen, die wir bekommen. Ich speichere mal zwischen. noch nochmal ordentlich speichern. Steckt mich hinterm Stein. Ich hab gerade ein anderes Problem als dich. Wo sind denn die Banditen? Ist das Lydia? Das ist Lydia. Ist fast tot. Nicht Lydia. Banditen hier. Zum Weg stehen. Los, versucht euch zu Was tue ich? Verdammt! Oh nein, das ist nicht das Moment doch noch. Ist mir zu groß. Nicht du auch noch. Das Mammut steht im Weg. Banditen drauf gehen. Das ist halt relativ dämlich. Sehr gut. Ich kann mir gerne helfen, um die Drachen zu kämpfen, aber... komm dracher komm hier in die Nähe Ist nicht Mammuts, nichts nicht. Oh fuck! Wir hätten den Drachen schon. Wir hätten speichern sollen. Nach dem Anliegen des Drachens. Kackdreck. Jetzt müssen wir den nochmal erledigen. Mit blöden Mammuts. Mit blöden Banditen hier. Lass mal gut sein hier. Besseres zu tun. Dann kann das ist ein bisschen dünnlich. Danke, Lydia. Banditen sind hier gerade keiner? Oder doch? Den Topf hätten wir jetzt nicht mitnehmen müssen. Wir müssen hin, da gleich gar nicht an. Haut auf! Mitten durch! Bogen gegen Bogen! Verdammt! Das läuft hier alles gar nicht gut! Wir hätten einen verdammten Waffen und Drachen schon gehabt! Aber nein! Ich bin fast tot. Haben wir irgendwelche Trink oder so weiter? Essen können wir vielleicht. Was soll das halbe Inventar fressen? Spalten. Versteck, da muss man nämlich hin. Tagebuch. Der Bogen ist schon lange im Spiel dabei. Er hat schon so viel gestürzt, von Jarls bis ins König. Er verrichtet sein Werk unsichtbar und lautlos, bis auf das Klirren der Kronen auf dem blutbefleckten äh, Boden, und doch ist das letzte Klirren schon viel zu lange her. Rerlas Räla, Gil hat keine Krone, die er verlieren konnte. Dram nahm das Fleisch, aber nicht die Seele, so lief das Spiel weiter ohne weiteren Sturz. Ohne einen weiteren Sturz. Nun gut, der Bogen ist faul geworden und bequem, und wenn ich ihn doch einmal spanne, höre ich entlang seiner sehnen nichts als ein müdes Gähnen. Doch so wird es nicht ewig bleiben, und die Bogen in meiner Hand wird es bald wieder klirren. Doch der Zeitpunkt muss stimmen. Im Gewitter schallt der Klang einer fallenden Krone nur allzu gut. Ich muss auf einen ruhigen Moment warten. In Intimen, wenn der Jahr nicht mit Gesprächen um Krieg und Drachen beschäftigt ist. Sollte die Schlacht und um Missrand Weißlauf erreichen, werde ich gezwungen sein, ihn erneut zu zücken. Aber es wird Zeit, die Zeit kommen, in der er untätig in seiner großen Halle sitzt und. die Welt ihn nicht plagt. In diesem Augenblick, wenn der Jahr endlich einmal durchatmen kann, werde ich mich auf die oberen Etagen stechen und dafür sorgen, dass dieser Atemzug sein letzter ist. Und wenn ich in ihren Schatten verschwinde, wird nichts als ein Klirren zu hören sein. Aber wenn das mal kein Beweis ist. Beschwerungsbuch Wir sollten uns mit Drachen dann mal Gold nehme ich immer gerne. Sachen, die wir teuer verkaufen können. Mehr Bücher. Ein belegtes Schwert. Was wir nicht mitnehmen müssen. Schmiedekunst. viel zu billiges Zeug 6 Schaden, das ist halt einfach Können wir stehen lassen wieder wie den Eimer Irgendwas stärken? Nichts, was wirklich schon relevant wäre jetzt. Der Eisenhelm. <lacht> Platten hast du nicht. Den Helm vielleicht. Den Gegenstand herstellen. Ja, eigentlich nicht. Sein, das heißt, wir wollen verkaufen. Waffenschleifen schleifen. Können wir nicht. Schade. Dann würde ich mal den Büro ziehen und mal gucken, ob ich den Dach noch erledigen kann. Einmal speichern. ja irgendwo noch ein Drache sein. Den hatten wir ja schon besiegt, aber dann kam die muss dazwischen. Ich glaube, der ist weg. kommt der wieder. ist dies der Wind. Das ist ein Drache. Naja, wir werden noch Möglichkeiten bekommen. Den Drachen auszuschalten. Wie können wir jetzt wieder hin? Wir kehren zur Drachenfeste zurück. Den werden wir später nochmal ausschalten. Wartet! Sagte er nicht, dass er uns hier in der Stadt den Waffen vorstellen soll? der die Stiefel meines Vaters lecken möchte. Wir, Wir können uns niemals ausruhen, denn Balgrofs Feinde tun es auch nicht. Ich habe meistens mit den Dieben und betrunkenen Schlägern zu tun. Das ist schon lange wenn es auf den, wenn den Thron sitzen, wird es Ärger geben. <lacht> Verzeihung. Ja, Genossen. Ich diene, Jarl Balgrof. Der Jarl ist, wie ihr euch sicher denken könnt, sehr beschäftigt. Kann ich euch, Und gut vielleicht außerhalb helfen? der Stadt mit dem Haus in der Stadtkosten. Kaufen? Oh, 5000, da. Der Jarl hat ein Kopfgeld Geld auf einige ab. Banditen ausgesetzt. Dieses Dokument enthält weitere Einzelheiten. Nein. Nicht noch eine Quest. Genießt euren Besuch in Drachen. Wem gehen wir das denn jetzt ab? Quest in den Schatten. Für den Assassinen im Obergeschoss da am beste, wenn der Jahr nicht beschäftigt ist. Oh, okay. Das ist hinausschalten. Auf der anderen Seite. bevor er den Mord begehen kann ja. Na, sehr gut! Das, das lief ja fantastisch! <lacht> Assassine hin und so? Sind wir uns vielleicht schleichend nähern? Ich kann nicht mal angreifen. Ich komme nicht mal dazu anzugreifen. Ich weiß nicht, die Quest für mich was ist. Vielleicht ist es doch besser, den Bogen anzugreifen. Go again. überraschungsangriff Ich bin zu schlecht dafür. Ja, es ist ich bin ich bin nicht gearbeitet drachenschrei weiß nicht ob das was bringt ich kasse zwei zwei Fäine und bin tot ich kann ja hier irgendwie noch mal ich kann sie ja mal was machen wir müssen den nur aufschmeißen ich glaube die quest müssen wir viel später machen Weg hier. Na, ah, hier. Bitte, jemand muss etwas unternehmen. Ja, aber was? Zu so scheiße dafür. Und gefällt euch das? Ja. Ich mache Ja. ich eigentlich auch. sehr gut Lydia, vielleicht gibst du das hin Nein, Lydia Ich bin so gut wie tot Will ich essen mit dabei? Wahrscheinlich nicht aber trinkt die dabei, natürlich nicht, verdammt, mit der Faust wirst du angreifen, klug Idee. dir. Sobald ja Seid ihr zum Sterben bereit? Sie lebt wieder. Ich hoffe, das waren alle. Ich habe den Bogen verloren oder was? Bogen ist da brauchen. Das ist schlecht. Wir doch mit. Das behalten die Kleidung. So, wir da haben was doch geschafft. Ein paar Heiltränke. Wenn nicht schlecht. Könnte. Der Jarl ist, wie ihr euch sicher denken könnt, sehr beschäftigt. Ausgezeichnet. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Hier ist eure Belohnung. 500 Gold. Okay, ja, immerhin etwas. Das, hat, das hätte ich auch ein bisschen mehr gehofft, aber... Vielleicht können wir ja was verkaufen. Okay, der Bogen ist schon besser. Oh, 20 Schaden. Ihr geht die geht sollten besser. wir behalten. Ja, das mache ich. 800 haben wir jetzt. Wenn wir noch ein bisschen was verkaufen, können, können wir auf, auf die 1000. Dann können wir uns ein Haus noch nicht, aber wir können, sollten wir auf das Haus Warte. sparen. Ich kenne euch doch. Vielleicht können wir uns auch ein Pferd leisten, können wir uns schneller fortbewegen. <lacht> schneller zu unbekannten Orten reiten, das wäre schon ein Ding. Auch wenn ich vom Jahreshaus was besseres erwartet hätte. Die 500 haben uns weiter gereicht, haben uns geholfen. Könnten wir noch die Rotwadronen suchen? Und dann hier den Zwang von Jürgen. Okay, wo müssen wir dafür hinreisen? Die Quest. Folienweißlauf. Dicht ihr Vorräte? Dann sucht Beletor in seinem Laden auf. Er ist ein etwas schwieriger, kleiner Mann, aber seine Waren sind gut. Der Tempel. Ich glaube, die Quest lassen wir erstmal mal liegen mit dem... ...mit der Rotfadronen. Das Horn ist das nächste, was wir machen müssen. Nie und nimmer seid ihr das legendäre Drachenblut. Oder könntet ihr lassen reden. Ich leg mich erst mal schlafen. Skyor sagt, ich hätte Isgramors Kraft und mein Bruder seine Intelligenz. Geht es euch nicht gut, Schätzchen? Haben wir den Charakter zu blasse gestaltet? Ich war das oder Mitglied der Gefährten, bis ihr kamt. Aber das ist, das ist schon alles. Dann kann ich euch mit allem vertraut machen. Einmal schlafen, zwölf Stunden, bis es wieder morgens ist.